Die Sprache erscheint uns unsichtbar. Wir erklären uns die Welt danach, was sichtbar ist. Ein leerer Raum deutet auf einen Ort hin, an dem nichts zu sehen ist. Ich beginne meinen ich beginne zu laufen und bin eigentlich ganz froh, dass ich dem dieser Straße hinter mir wahrscheinlich jetzt entfliehen kann, entkommen kann, der Geschäftigkeit am Ufer gegenüber. Was wird hier eigentlich gebaut? escuchan los pájaros que han salido de sus nidos. Hay mucho viento. Nicht nur des Feuilles und des Fleurs. Und es ist magnifisch. Wir haben eine Entrée. Die Oiseaux, trop drüll. Begradigung der Saale. Wahrscheinlich seit heute Morgen um sieben. Die Gäste im Ankerhof haben bestimmt nur kurz geschlafen. Vielleicht wird es aber auch ein neues Wohnen an der Saale. Sehen heißt Glauben. Glaube die Hälfte von dem, was du siehst, und nichts von dem, was du hörst. Die Objekte sind es, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und unser Verhalten leiten. Der Raum ist das, was wir durchqueren sollten, um die Objekte zu erreichen. Demgegenüber ist eine der wesentlichen Eigenschaften von Klang die Art und Weise, wie er den Raum füllt, die Art und Weise, wie er zusammen mit dem Raum existiert. Der Höherraum ist eine Sphäre ohne festgesetzte Grenzen. Ich habe nicht ich Ich glaube, Ja, Die Erde und حوالي النهر لون النهر في شوية رياح بس مش غريبة الشمس السماء صافية هذا الشيء اللي موجود طبيعي اليوم <تصفيق> السماء صافية والجو كتير هادي بس انه في شوية رياح و لما بنظر للنهر المدينة اللي جيت منها ما كان فيها نهر أبداً كان في نهر صغير وبسبب الجو كثير صعب إنه الواحد يكون دائما حوالين النهر بعتقد إنه النهر بالنسبة لي جريانه بيعطي شيء من الحياة بيعطي شيء شكل مش طبيعي يعني الواحد مبدأ الحرية غير مفهوم للكل لكن بالنسبة لي der Höheraum hat keine Grenzen im visuellen Sinne. Der Hörraum ist ein Universum, in dem jegliche Emotion stattfinden kann. Es macht nichts, wenn du nicht jedes Wort verstehen kannst, was hier gesagt wird. Klang konstruiert den Raum und seine Bedeutung. Le printemps commence à arriver, je pense. Cantidad de pasos. Hola, oh, vaya en statue. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 deux personnes l'autre les bras l'autre c'est comme les statues am uh, Marktplatz. Un um perro corre. Une grande statue de. Feliz de la vida, me imagino. Ein Heine, je crois. Oh, immerhin Sonne. Am Sophienhafen. Die Schneeklöckchen sind schon durch. Haus 4, Haus 2, Haus 4a, Haus 2a. Kann also nur. Kann also nur. Kann also nur. Kann also nur. Kann also nur. Kann also nur. Kann also nur. Kann noch. Kannst werden. Porque la gente se auch <lacht> Mit Meerschweinchenkäfig. Aber Wetter ist ja auch kein allzu brauchbares Thema. Ich guck mal nach um dem Wasserstand so an der Saal. Oder, vielleicht ja auch Tomaten angepflanzt. Das mach ich sowieso ja ganz ja einfach, weil ich groß ist, ich Kirchschuss, Klepplat, Ascher-Shobio, Spielstraße. Und. Ante Ascher-Nevo. Das ist der Film. Ich habe ein Es ist gelungen. Ich bin Wenn wir als Kinder zu lesen beginnen, konstruieren wir aus gedruckten Zeichen ein akustisches Bild, das wir erkennen können. So sind wir in der Lage, laut zu lesen. Wir lassen dieses akustische Bild verstummen, wenn wir beginnen, den Klang in unserer Vorstellung mit einem Bild zu ersetzen. Klang und Sehvermögen, gesprochene Sprache und gedruckte Worte, das Auge und das Ohr, sie haben nichts gemeinsam. Das menschliche Gehirn tut nichts, was in seiner Komplexität mit dieser Verschmelzung von Ideen verglichen werden kann, die diese beiden Sprachformen miteinander verbindet. Kinder lernen Sprachen leichter als Erwachsene, weil sie sich auf die akustische Wahrnehmung der Sprache einlassen können und unabhängiger von den Gewohnheiten des Visuellen sind. Ah, von Gerhard Geier. Estamos midiendo el río. Der Fluss klingt sehr unterschiedlich. Ehrenschwager der Salzburger Brüderschaft in Thalen zu Halle. Der Fluss hat sehr unterschiedliche Klänge. 1982. Mit Marco. Ist ja ein ganz. Marika. Kannter. Bildhauer hier Melen In Halle und drüber hinaus Green, das ist eine sehr schöne Skulptur Ralf, Die habe ich nun heute das erste Mal Sol, In freier Natur gesehen Ich glaube, ich habe sie in der Broschüre schon mal Und Lukas Entdeckt Sounddesign und Schnitt Aber nicht Solresa In Natura Radio Korax Jetzt muss ich auf 2018 www.klangkartehalle.com Nicht, dass ich verkehrt laufe Aber die Treppe die müsste, glaube ich, hier hochgehen. Yes, I can see it.